Willkommen zur ersten Ausgabe der Crank Show. Und ich habe meinen Text hier. Ich <lacht> muss mal von vorne anfangen, bitte. Willkommen zu unserer Crank Show. Nein, das war die erste Show, ne? Hier kommt mein Cocktail zum Film. <lacht> Scheiße. Und denkt dran: abonniert die Scheiße. Das war Scheiße. Der Mega-Monster-Barkeeper Danny. Dann, äh, er hat für uns Scheiße. Ich wieder auf. <lacht> ich ich auf dich geguckt. Danny, unser Barkeeper, der bastelt zum Allnern und dann fickt dich dich Dachmann schon, oh Scheiße. <lacht> Hier kommt mein Cocktail zum Film Keller Bodyguard. Keller Bodyguard ist auch ein geiler Film. Den kenne ich. Den kenne ich, der läuft im Dunkeln. Ui, ich sag ja, das kannst du nicht mehr trinken. Also drrr. Toll. <lacht> Langweiliger habe ich es jetzt gerade nicht hingekriegt.